Wir sind sehr stolz, dass wir ein weiteres großes Projekt der Holding Graz ankündigen können. Der Vorstand, der Aufsichtsrat, hat ja bereits die Planungseinleitung für Maintenance Graz-Linien. Das ist der Umbau dieses zentralen Standortes der Graz-Linien genehmigt und der Gemeinderat wird das morgen auf seiner Tagesordnung haben und ich gehe davon aus, dass die Planungseinleitung damit auch als offizieller Auftrag der Stadt Graz an uns erteilt wird. Hier auf diesem Areal, es ist ja das älteste Betriebsareal der Holding, wollen wir die Drehscheibe für den modernen Fuhrpark der Graz Linien errichten. Moderner Fuhrpark heißt, dass wir ja schon sehr viele neue Fahrzeuge haben und dass wir in Belde auch neue Fahrzeuge dazu bekommen. Und die zentrale Werkstätte mit einer Tiefgarage. Mit Abstellmöglichkeiten und mit zusätzlichen Büroräumlichkeiten im Gesamtausmaß von 150 Millionen Euro soll hier entstehen. Natürlich wollen wir diese Modernisierung auch im Einklang mit unseren Zukunftsabsichten, nämlich ein modernes Mobilitätssystem für Graz realisieren, nämlich eine Unterflurtrasse für eine Metro Graz. Die Grazlinien sind ein wesentlicher Bereich des Konzerns Holding Graz. Wir sind der Mobilitätsanbieter für die EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Graz, aber auch des Zentralraums. Die Planung ist bereits eingeleitet. In den nächsten Monaten werden wir dann Entscheidungen treffen, wann die Umsetzung folgt.